Hallo ihr Lieben, auch Tänzer brauchen mal Urlaub und äh, ich gönne mir das mit meiner Mama zusammen. Wir werden uns nämlich jetzt gleich schön auf den Weg machen. Äh, da hinten irgendwo ist eine Insel, die heißt Neuwerk. Wir warten hier auf unsere Wattwagen, die kommen gleich irgendwann an. Und dann schwingen wir uns drauf und fahren mal rüber und machen ein, zwei Tage Pause für uns. Und ach, schmeißen einmal die Füße in die Luft und tun einfach mal gar nichts. Und äh, ich glaube, das tut uns allen auch mal gut. Und dann kann man wieder fleißig ins Training starten. Also mal gucken, was wir für nette Bilder heute oder dieses, diese Tage rauskriegen. Mama muss auch einmal Hallo sagen. Hi! <lacht> Auf geht's. Ähm, ja, ich lasse euch das ein bisschen wissen und äh, zeige euch ein paar Bilder, ein paar Impressionen von meinem Urlaub in diesem Jahr. Thank okay. Oh, das ja, da ist ist Opa, schön im Weg gerade. Hey, hey, hey, hey. oh, ja. ja. <lacht> Hallo! Hallo! Hallo! Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Home sweet home, ich bin wieder zu Hause nach zwei super schönen Tagen auf Neuwerk. Habe einen tollen Sonnenbrand mitgebracht, äh, auch auf meinen Füßen. Mal gucken, was die Tanzschuhe danach nachher zu sagen. Ich hatte ähm, Entschleunigung pur und ich glaube meine Mutter auch, wobei die mich wahrscheinlich zwischenzeitlich ein bisschen gehasst hat, weil ich sie so über die Insel gejagt habe. Aber... Es war super entspannt und echt schön. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen entspannen wollt, ein bisschen Auszeit haben wollt, nutzt die Zeit. Es reichen schon ein, zwei Tage und ihr seid da einfach wirklich, habt die Ruhe weg und ihr ähm, habt die, die Möglichkeit, euch da so zu erholen. Das ist super, super schön. Also ja, wer Lust hat, nach Neuwerk zu fahren, vielleicht auch für eure nächste Gruppenfahrt äh, mit eurer Tanzgruppe. Manche machen auch nur eine Tagestour, das ist auch sehr, sehr schön. Also es lohnt sich wirklich, dann morgens mit dem Wattwagen hin und nachmittags mit dem Schiff zurück oder so. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich hatte ähm, sehr viel Entschleunigung und ich habe jetzt wieder richtig Kraft getankt für die nächste Trainingszeit. Und äh, ja, darauf freue ich mich schon, morgens in morgen in der Hitze zu trainieren. Und äh, ja, der Sommer kann nur so weitergehen. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Restsommer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!